Hallo, ich bin der Simon, bin hier in Laudenbach am Main äh, aufgewachsen, bei Kalstadt am Main. Und ich beobachte seit langer Zeit, dieser Steinbruch hier hinten, ähm, immer weiter und weiter expandiert. Und es nimmt einfach kein Ende wirklich. Das alles hier war mal Wand. muss man sich vorstellen. Und die wollen noch weiteres ausbauen, in die komplette Richtung hier hinter. soll gesprengt werden oder zumindest besitzen sie schon mal das Grundstück. Ich gehe davon aus, dass sie dann auch Vorhaben damit haben. Der Wald ist für uns alle wichtig, es ist das Erholungsgebiet, der Mensch ähm, kann zu sich finden im Wald, kann seine Kräfte wiederherstellen, der Wald bringt uns Luft. In den Zeiten der Klimakrise ist was einfach auch nicht mehr vertretbar. Wir, wir können nicht einfach beliebig hier weiter Raubbau an unserem Planeten betreiben. Ähm, ja, Also mir liegt das sehr am Herzen, ich appelliere an euch, Leute, bitte setzt euch ein, ähm, engagiert euch, macht was. Dankeschön.